Achtung, die Handlung dieses Videos ist streckenweise seltsam und macht nur bedingt Sinn. Im letzten Video hat die Socke eure Abstimmungen ausgewertet, doch eine hat sie nicht erwähnt. Im Video absurde Videoideen konntet ihr nämlich abstimmen, welche der Videoideen wirklich umgesetzt werden soll. Und dabei habt ihr für die Socke im Dschungel gestimmt. Nein, nicht schon wieder. Intro Ach Menno, jetzt steh ich schon wieder hier. Ich meine, ihr hättet mich zum Mond schicken können. Aber nein, was macht ihr? Ihr schickt mich hier in den blöden Dschungel. Naja, ich schaue mich mal um. Oh, wer bist du denn? Ich bin der König im Affenstaat, der größte Kletter, Max. Äh, weißt du vielleicht, wie ich hier rauskomme? <lacht> äh, also, du weißt es nicht. Ich möchte es aber wissen. Ja, da kann ich dir jetzt leider nicht helfen. <lacht> Papagei. Ich bin der Nerf Papagei. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. Okay. Atemlos durch die Nacht. Bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, schwindefrei, Großes Kino für uns zwei. <lacht> lustig. Lustig. Lustig. <lacht> das ist ja nicht zum Aushalten. intelligentes leben hallo und herzlich willkommen bei ich bin ein star Hol mich hier raus verdammt doch kein intelligentes leben entschuldigung wissen sie wie ich hier rauskomme nun ja das kannst du dir jetzt erspielen indem du diesen wurm isst hallo. auf gar keinen fall als dann auch noch diese Interviewsequenz kam wusste ich ich muss ja raus ah. Hi. Ah, hallo! Ich hab dich schon fast erwartet. Ich bin hier, um noch ein bisschen Inhalt in die ganze Sache zu bringen. Richte deinen Blick mal nach da drüben. In unseren Regenwäldern findet man unermessliche Ressourcen und abertausende faszinierender Tier- und Pflanzenarten. <lacht> lustig, lustig, lustig! Wozu sicherlich nicht dieser Nervpapagei gehört. Auch für unser Weltklima sind sie von entscheidender Bedeutung. Aber dieser natürliche Reichtum wird tagtäglich weiter vernichtet. Jedes Jahr verschwindet eine Regenwaldfläche größer als die Schweiz und die ist 17 Millionen Hektar groß. Jeden Tag werden sogar bis zu 50 Arten für immer ausgerottet. Wenn das ungebremst so weitergeht, wird es in 50 Jahren keine Regenwälder mehr auf der Erde geben. Ja, ja, aber da kann ich doch nichts machen. Doch, und schon kleine Dinge können da etwas bewirken. Etwas Papier sparen, mehr regionale Produkte kaufen, Palmöl vermeiden. Okay, das klingt machbar. Aber was anderes, wie komme ich denn hier raus? Ach, einfach den Schildern folgen. Hm? Das war einfacher, als ich dachte. So, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wenn ihr andere Videowünsche habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie unten in die Kommentare schreibt. Außerdem schützt den Regenwald. Der Link zu einem Artikel vom Naturschutzbund ist da verlinkt, wenn ihr euch noch mehr informieren wollt. Ansonsten könnt ihr mich da gerne abonnieren und hier gibt es dann noch ein weiteres Video zum Anschauen war sehr gut. Kann ich wirklich nur, nur empfehlen. Unbedingt anschauen.